Hallo und willkommen zu diesem Capstone-Video. Wir sollen diesen Term so weit wie möglich vereinfachen, nachdem wir ausmultipliziert haben. Vorsicht, wir haben es hier wieder mit zwei Klammerausdrücken zu tun, also jeden Term der linken Klammer mit jedem Term der rechten Klammer. Ich beginne mit 1 aus der linken Klammer und multipliziere diesen 1er also mit jedem Term der rechten Klammer. Ich erhalte also 1 mal 1 ist 1, 1 mal x ist x, 1 mal x ist x. Dann multipliziere ich jeden Term der rechten Klammer mit, Vorsicht, minus x. Also den ersten, den zweiten, und den dritten Term. Minus x mal 1 ist klarerweise minus x. Minus x mal plus x ergibt minus x mal x oder x2. Minus x mal plus x2 ergibt wieder minus und zwar x hoch 3. x mal x hoch 2 ergibt x hoch 3. Wenn wir nun noch vereinfachen, so zählen wir alle Terme mit gleichen Potenzen zusammen. 1 kommt als einzige Zahl vor, also haben wir weiterhin 1 im Ergebnis im Vereinfachten stehen. x haben wir an dieser Stelle, minus x haben wir an dieser Stelle, das heißt diese beiden heben sich auf x Quadrat plus x minus x das heißt auch diese beiden Terme heben sich gegenseitig auf und als einziger Term neben dem 1er bleibt also noch minus x hoch 3. Also lautet das vereinfachte Ergebnis nach dem Ausmultiplizieren 1 minus x hoch 3. Und damit haben wir das Beispiel auch schon wieder fertig gelöst.